Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende. Wir haben uns überlegt, dass wir euch unsere persönlichen Highlights erzählen. Viel Spaß! Um. Es ist immer viel los. <lacht> was war das Beste, was mir dieses Jahr passiert ist? Nein, das kann ich gar nicht sagen, oder? Wir sind dieses Jahr nach Juist geflogen mit den Azubis aus dem dritten Lehrjahr haben dort zusammen zehn Tage verbracht und das war sicherlich einer der besten Momente. Zweimal in der Woche frühstücken wir zusammen und es ist schön, auch mal persönlichere Dinge von einem Menschen zu erfahren und äh, über andere Sachen als nur so die Arbeit zu sprechen. Das lockert die Stimmung allgemein auch ein bisschen auf. Vor allem dann, als wir mit den Segelflugzeugen auch selbst geflogen sind, war das ein Erlebnis für mich, wo man halt die Komfortzone verlässt. Aber man hat ein bisschen Gefühl von Freiheit. Mein persönliches Highlight war die Organisation der NWZ-Spendenaktion zusammen mit den anderen Azubis. Ähm, alles für den sozialen Zweck, viel Teamarbeit, hat auf jeden Fall alles sehr viel Spaß gemacht. Spaß gemacht hat unter anderem auch das äh, IT-Event, ähm, in dem wir in der Paintball-Halle äh, in Oldenburg waren. Ich fand unser IT-Team-Event auch sehr toll, da ich unseren Vorsteller von einer anderen Seite kennengelernt habe und ich finde, dass das unser Teamgefühl sehr gestärkt hat. Ich habe eigene Kunden bekommen und durfte mit denen arbeiten, die kennenlernen und Kontakte aufbauen. Man ist auf jeden Fall sehr als Team zusammengewachsen, hat sich besser kennengelernt und konnte halt auch durch die Organisation das Unternehmen noch mal besser ja, kennenlernen. Als Sahnetüpfchen gab es dann auch noch den Messebesuch in Dänemark, wo ich mit einem Kollegen hinfahren konnte und wir dort tolle Tage verbracht haben. Für mich war schön, dass wir aus dem Homeoffice zurückkehren konnten und direkt in den Neubau gezogen sind. Dort haben wir nämlich auch mehr Platz. Durch unseren Neubau kam auch ein neuer Serverraum dazu. Da musste die komplette Serverstruktur neu gemacht werden und neu verkabelt werden. Das war mein persönliches Highlight. Für mich war es toll, die Eröffnung des Werk 2 zu begleiten. Das Lager ist sehr groß und echt beeindruckend. Das war's mit unseren Highlights für das Jahr 2021. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, folgt uns auf YouTube und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns im neuen Jahr. Bis dahin, guten Rutsch! Und ciao.